Hi, ich bin's Katja und ich starte heute beim Bonner Nachtlauf und dafür möchte ich im Absolute Run Store Bonn den Essex Metaspeed Sky Plus testen. Kommt doch einfach mal mit! Hier ist er, der Essex Metaspeed Sky Plus. Auf geht's zum Wettkampf! Der Schuh hat mega Spaß gemacht, ist richtig schnell und hat mich trotz der harten Bedingungen super durchs Rennen getragen und ich freue mich, ihn weiter zu testen.